Wir sind 160 Mitarbeiter in den ganzen Autohäusern, fünf Stück, und davon sind ungefähr 25 Lehrlinge. Davon wird der Beruf des Mechanikers, der Karosseriebauer Mechaniker, und der Lackierer ausgebildet. Die Inhalte der Ausbildung beim Lackierer umfassen folgende Arbeiten: Das ist die Vorbereitung für die Lackierung, die eigentliche Lackierung und die Finisharbeiten nach der Lackierung. Die Voraussetzungen für den Beruf eines Fahrzeuglackierers ist in der Regel mindestens der Hauptschulabschluss, besser ist natürlich Realschulabschluss und dann eben gute Kenntnisse bei Physik, Chemie. Die Ausbildung für die Lackierlehrlinge erfolgt nach einem dualen System, einmal Schule und einmal die Praktische Arbeit hier im Betrieb. Die Berufsschule befindet sich in Böhlen, das ist das BSZ Böhlen Leipziger Land. Die Berufsschule ist alle vier Wochen so circa und dann auch zwei Wochen durchgehend. Mein Tagesablauf ist eigentlich Schleifen, Teile spachteln, Teile abkleben, Teile grundieren und zum Schluss dann auch Lackieren. Die Lieblingstätigkeit in diesem Beruf ist natürlich das Lackieren. Der Ablauf für einen Lackierauftrag erfolgt folgendermaßen. Meistens ist das mit einem Umfall verbunden. Dann wird der Auftrag aufgenommen. Wir machen Fotos von dem Fahrzeug, wie es beschädigt ist, bestellen die Ersatzteile, dann wird das Fahrzeug repariert in der Karosseriewerkstatt. Wenn das soweit ist, geht das dann in die Lackiererei. Da wird von den Lackierern oder Lackierlernlingen die Farbe abgenommen mit einem Farbmessgerät, dass zum Beispiel die gleiche Farbe wieder auf das Fahrzeug kommt. Die Farbe passt, wird das Fahrzeug lackiert und wir können dann nach dem Lackieren wird nochmal Finish gemacht, da wird das nochmal poliert das Fahrzeug. Dann geht es danach wieder in die Karosseriewerkstatt, wird wieder zusammengebaut. Und wird den Kunden danach übergeben. Die gesundheitlichen Voraussetzungen, also der Lernen müsste kerngesund sein, keine chronischen Krankheiten haben, nicht rauchen, ist immer das Beste. Nochmal an alle, die die Ausbildung im Kfz-Wesen erlernen wollen, wir würden uns über jede Bewerbung freuen. Das betreffe Automobilkauffrau, Mann, Karosseriebauer, Kfz-Mechatroniker und Lackierer.